Wir gemeinsam wollen dieses deutliche und gewichtige Zeichen setzen. Die Zivilgesellschaft dieses Landes, Erfurt und Thürings, sagt Nein zu Antisemitismus. Ob Kreuz, ob Kopftuch oder Kippa, unabhängig davon, wie man persönlich seinen Glauben zum Ausdruck bringen will. Jeder hat das Recht darauf, seinen Glauben freundlich, friedlich und für sich selber und mit anderen gemeinsam zu leben. Wir müssen werben für Toleranz gegen jegliche Form von Antisemitismus, zur Weltoffenheit. Das ist hier, das ist spontan. Ich, die, ich, hab, ich, hab die, ich die spontan gemacht, diese Ackara, das haben wir letzte Woche.